Nice, nice, baby. Hallo, Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute spiele ich das Spiel Tower Tag. Tower Tag ist von den VR-Nerds und äh, wer die VR-Nerds nicht kennt, die haben einen YouTube-Kanal, die haben eine Homepage. Ähm, ja, schaut einfach mal rein, aber ich denke mal, jeder VR-Fan kennt die VR-Nerds. Und äh, ja, die haben jetzt tower Tech rausgebracht, was man eigentlich nur für die Arcadehallen äh, hatte, wo man wirklich diesen, diesen Turm, den man da vor sich hat im Spiel, äh, den hat man dann wirklich in Wirklichkeit da, da stehen und kann sich anlehnen und äh, hin und her von der Deckung hin und her wandern. Und äh, ja, jetzt gibt es Tower-Tag fürs Wohnzimmer, leider ohne Turm. <lacht> man kann sich natürlich einen bauen. Aber äh, ja, macht auch so viel Spaß, also mir hat es richtig, richtig äh, viel Spaß gemacht. Ich habe zwar nur den Trainingsmodus gespielt, trotzdem äh, war ich begeistert vom Game. Und äh, ich freue mich schon auf die äh, ersten PvP-Matches, auch wenn ich da wahrscheinlich ein bisschen lauter werden werde. <lacht> aber äh, gehört bei PvP natürlich dazu. Ähm, ja, ich habe auf die Schnelle jetzt spontan keine Mitspieler gefunden. Ich habe zwar auch mal in der Lobby gewartet, aber hatte leider kein Glück. Das Spiel muss dann natürlich auch erstmal anlaufen und äh, ja, kostet 18 äh, Euro, also 17,99 Euro. Ich finde es äh, echt cool, gerechtfertigt. Ich hoffe, da kommt noch einiges an, an äh, ja, Content rein. Ist für alle gängigen VR-Brillen verfügbar und äh, ja, kann nur im Stehen gespielt werden. Also äh, Leute, die äh, nur sitzen oder im Sitzen spielen, nur spielen können im Sitzen. Äh, tut mir leid, Leute. Also hier muss man sich echt, echt gut bewegen und äh, ja und viel bewegen, also ist auch anstrengend. Aber äh, wie gesagt, mir hat es echt Spaß gemacht und äh, ja, das nur als äh, ja, kleine Anmerkung für die Leute, äh, die lieber im Sitzen spielen. Äh, da könnt ihr es echt knicken. Ja, Tower Tag äh, hat jetzt ein paar Spielmodus. Ich habe jetzt drei, drei jetzt gesehen und äh, die stelle ich euch gleich mal im Spiel kurz vor. Ähm, am meisten hat mir dieses äh, Goal, ich weiß gar nicht, wie es hieß, Irgendwas mit Goal. Auf jeden Fall muss man da wirklich, man hat so einen Tor, einen Turm, der als Tor ist und äh, den kann man mit der Waffe aufladen und äh, schießt dann quasi ein in Tor und äh, der Gegner muss einen natürlich davon abhalten, kann auch selber Tore schießen und so weiter und so fort. Also der Modus hat mir echt äh, Spaß gemacht. Dann gibt es noch einen Deathmatch-Mode und einen äh, Elimination-Mode, glaube ich. Aber äh, alle, alle Modi ist echt genial, finde ich. Ähm, ja, ich bin gespannt auf die PvP-Matches. Ich habe äh, jetzt nur gegen den Bot gespielt auf Hard. Also der kann echt verdammt gut schießen. Also wenn man einmal kurz rausguckt, äh, ist man schon tot. Und äh, ja, von der Grafik her geht es vollkommen für dieses Spiel in Ordnung. Also ich finde es echt, echt cool gemacht. Hat so einen richtigen Cyberpunk-Look, finde ich. Und äh, ja, Sound. Sound ist jetzt auch okay. Also die Hintergrundmusik ist okay. Äh, die Schüsse... Okay, also vollkommen in Ordnung und äh, ja, ich habe meinen Spaß gehabt, das ist das Wichtigste äh, in, in, in VR beim Spielen sowieso, egal ob Flat oder VR, ähm, das ist das Wichtigste und äh, wenn wir jetzt mal kurz bei Flat sind, ähm, wir haben auch einen Gemeinschaftskanal, also Chris Reality, Hoshi 82 und meine Wenigkeit, das sind die drei Flatingos, werde ich definitiv jetzt auch mal in die äh, Infobox packen, in die Beschreibung packen. Wer auch Flat Games mag, der kann uns da gerne besuchen, abonnieren nicht vergessen und ja, da wird es ab und zu mal Flat Games geben, da wird es auch mit Sicherheit schon mal äh, VR Games geben, hatten wir jetzt noch nicht, aber ja, das soll so ein kleiner, ja, Gemeinschaftskanal werden, da streamen wir einfach mal, wenn wir Bock haben drauf. Also schaut mal rein, würde ich mich echt freuen und die anderen beiden natürlich auch. Ja, und ich würde sagen, ich habe echt genug gelabert, ähm, gehen wir ins Gameplay. Viel Spaß! So Leute, hier sind wir bei Tower Tag und ja, ich habe eben mal probiert Leute zu finden, gegen die ich wirklich spielen kann, hat leider nicht geklappt, aber ich werde mit Sicherheit mal ein Video aufnehmen mit dem Hoshi oder ähm, Chris Reality, also ähm, dass man da mal wirklich so ein, so ein PvP Match macht, aber jetzt machen wir einfach mal den Trainingsmodus, ich werde den äh, Bot auch einfach mal auf Hard stellen. Ich mache jetzt einmal, einmal ja, Enemy Count 1, also das heißt ein Gegner. Und ja, da gibt es auch nochmal verschiedene Modis. Die zeige ich euch jetzt gleich mal. Ich habe noch nicht alles getestet. Aber wir fangen einfach mal von vorne an. Ja, schießt du direkt auf mich? <lacht> so, jetzt gehen wir mal einfach auf Elimination. Und los geht's. Also wir haben hier diese, diese Plattform, die können wir wirklich erobern. Ähm, wir müssen dazu einen äh, Button drücken, den halten, äh, werdet ihr gleich sehen, dann äh, wird so eine Art ja, Energiepeitsche ausgepackt und äh, dann können wir den Turm erobern und uns auch dahin teleportieren. So, wie ihr seht, hier zack, dann muss ich nur diese Handbewegung machen und schon bin ich auf der Plattform. So, da hinten ist der Gegner. Den müssen wir natürlich jetzt erstmal versuchen, außer Gefecht zu setzen. Dafür können wir auch immer wieder andere, andere Towers benutzen. Auch seine erobern. Geht natürlich auch. So, jetzt haben wir eine ganz gute Schussposition. Und weg ist er. Erster Punkt. Für Team Ice. <lacht> ice, Ice, Baby. So, jetzt holen wir uns ähm, den erstmal. Ja, oh, wir mal nach und nach hier unsere Türme. Oh, mit richtigen Gegnern macht das natürlich auch viel mehr Spaß. Okay, da hinten ist er schon am Knallen. Okay, er jumpt jetzt. So, den, den holen wir uns jetzt. ich hab den auch jetzt auch getroffen, oder? So, dann lassen wir nicht auf dem sitzen hier jetzt. Das geht gar nicht. Den holen den Turm. Ich will nicht getroffen werden von dem. Oh, ja. Hart ist natürlich echt hart. Wenn wir hier verlieren. Na ja, komm, der hat den erobert. wir holen wir uns wieder. Da haben wir auch noch einen, den können wir uns holen. Jetzt haben wir eine gute Schussposition hier. Ah! Ich hätte nicht hart nehmen müssen, aber man will ja eine Herausforderung, da habe ich auch kein Problem, wenn man mal verliert hier. Aber irgendwie, ich habe eben Mittel gespielt, das war mir zu, zu einfach. Okay, da ist er, da ist er schon wieder. Zieht um. Da will ich hin. Och, von wo? Okay, der war echt gut. <lacht> Mist, Scores. So. Wir haben was gut zu machen. Haben wir, oder? Yes! Ich hole auf, ich hole auf. Eis, ice, ice, Baby. Geht <lacht> okay, der Ganscha Der Toten ihm gehört hier. Okay, wir müssen jetzt. Wir müssen uns den holen. Habe ich ihn gekriegt? Huh, Glück gehabt. 4-4 steht's. Also mit 2 gegen 2 stelle ich mir echt spaßig vor, das Ganze. Ja! 3, 2, 1, Ja, holen uns nochmal Tür Türme, Türme, Türme. <lacht> Boah, war aber echt hart. War echt hart, aber hat Spaß gemacht. Du bist ein guter Gegner, Jung. Okay, jetzt ähm, machen wir den anderen Modi noch. So, jetzt machen wir das Match. Also grafisch gefällt mir das auch echt gut. Hat was. Relativ einfach gehalten, aber trotzdem irgendwie cool. the match beginnt in 5 4 3 2 1 go So wirklich pushen und ja nicht, ne? Die Bots ziehen um, oh, dann holen wir uns den, ach, 1-1, ja, Double K.O., mit Double K.O. kann ich leben. <lacht> Jawoll, den hat er nicht kommen sehen. mal ein bisschen druck auf hier Ach. kann man da hin ne da kann man auch nicht hin kann man die hier kaputt schießen? Nee, ne? okay wir ziehen um ging die dinger kaputt? da ist er, da ist er, da ist er! ich hab doch getroffen oder? scheinbar nicht so wirklich, ne? Okay, das ist mir ja noch nicht ganz klar mit den anderen Türmen da. Komm, komm, komm. Komm. Hat ah, das... Hat ah, der jetzt wieder Double K.O.? Aber ich habe mehr Türme. erzählt <lacht> zählt doch auch was. So, Junge. Nicht mit mir. Gut, wenn man die trotzdem irgendwie einnehmen könnte. Jawohl, getroffen. Puh. Und den ist der leuchtet ev eventuell erwichten. Nein, okay. Und nicht zu funktionieren. Wo ist der Kollege? Da. Wow. Der war nicht schlecht. Hat halt was von futuristischer Arena hier das Ganze. Ich muss ein bisschen warten, wahrscheinlich jetzt, oder? Oh, ich bin zu weit nach vorne gepusht. 5-5, okay. Ich könnte ja auch auf die äh, Tafel da vorne gucken, ne? aber wäre ja, wahrscheinlich zu kompliziert. Nein, nein, nein, nein, nein. Oh, jetzt macht er aber Druck hier. So, jetzt muss ich echt, muss ich echt aufpassen. Der pusht jetzt echt gut. Ha! Prinzip finde ich echt cool. Also gefällt mir mit dem mit dem Einnehmen der Türme hier. Ach da hat er mich schon wieder getroffen. Es gibt's nicht. Oh, hier ja, ein Sniper. Okay, der hat gewonnen. War knapp. Muss man, muss man ja sagen. Hey. <lacht> Aber gefällt mir. Also muss ich definitiv im PvP probieren. Und äh, ich muss natürlich besser werden. Wäre natürlich cool, wenn man irgendwann mal eine Auswahl von anderen Waffen hat. Irgendwie, weiß ich nicht. Sturmgewehr, Snipergewehr, dass die irgendwie, dass es wenigstens einen Modus gibt, wo unterschiedliche Waffen sind. Muss ja nicht äh, für alle Spiele gelten oder für alle Spielmodi aber für ein paar wäre wär echt nicht schlecht. Aber wir spielen wieder hart. Nur die Harten kommen im Garten. Aber das war jetzt wenigstens fordernd. So gefällt mir das. Gold Tower weiß ich gar nicht. Hab ich, da habe ich überhaupt nichts äh, gespielt. Die anderen beiden Modis habe ich gespielt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Finden wir schon raus, oder? Milan Tor ist da immer gut. São Paulo Stadion 3 2 1 go Your goal tower, okay? Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall irgendwas. Two Wow, Okay. Wir müssen da irgendwas holen. Komm, komm, komm. Oh, der, ey, der ist ja noch besser als... ...als eben der. Ich hab dich getroffen! Einnehmen, einnehmen, einnehmen. Ach, von wo hat er mich jetzt getroffen? Ist da eventuell der Modi zu, schon zu hart? Oder bin ich einfach zu schlecht? Nehme ich den hier? Okay. Oh. Sauberer Schuss hier, Amelantor. <lacht> okay, der hat halt mehr Kills, aber im Endeffekt nützt ihm das wahrscheinlich nichts. Komm. Jetzt komm. 2-0. Zieh dran! Zieh dran, zieh dran! Okay, schade. Hat sie mich von irgendwo noch erwischt? eventuell kriegen. Komm! 2 -0. Okay, jetzt kann ich mich erstmal ein bisschen ausruhen. Jetzt das heißt, sind die Türme alle wieder neutralisiert. Man muss sich erstmal hier wieder was aufbauen. Ich hätte jetzt eigentlich sicher sein müssen, oder? Also, die harten Bots, die schießen verdammt gut. So, ich habe nochmal gut abgewehrt. Den Türm nehmen wir auch noch mal ein. Bam. Jetzt muss er irgendwo hin. Jetzt muss er irgendwo, muss er irgendwo hinspringen, oder? Komm, 2-0, 2-0, 2-0! Äh, 3-0! Ha! Du Lappen! Das war's. Tupac gewinnt 3 zu 0. Also der Modus hat mir echt gut gefallen. Also bisher kann ich echt nicht, nichts Schlechtes sagen über das Game hier. Natürlich, wenn man da wirklich ein cooles äh, Team hat äh, und da wirklich gegeneinander spielt, das müsste man echt mal äh, machen über einen Discord. Dass man da mal so ein paar, äh, paar Matches macht. Boah, das ist auch echt anstrengend. Also man muss schon immer hin und her. Und ich habe echt Bock, jetzt noch ein Game zu machen. Also, machen wir es einfach noch mal. So. Start Match. Und ich würde dieses Goal noch mal nehmen, weil das hat mir echt gut gefallen. Und mal gucken, ob ich dann ein bisschen besser auch treffe. Und wenn er mit der Zeit immer... Oh, wieder eine andere Map, Sneaky. Also wenn du mit der Zeit immer mehr Content eventuell reinkommt, kann es ein richtig geiles VR-Game äh, werden. Auf jeden Fall, was so ähm, virtuellen Sport angeht. So, und da müssen wir hin. Ich wollte gerade sagen, den habe ich doch erwischt. Den Kerl. Nicht nee, schießen. Nicht nee, schießen, ich will das 1-0 machen. Okay, der schießt. muss ja echt aufpassen. Jawohl. Der wollte gerade noch dahin. Habe ich echt Glück gehabt. Aber manchmal muss man ein bisschen äh, Risiko gehen. Nehme ich den Tower ein. Schau erstmal, wo der ist. Okay. Das muss ich definitiv weg. <lacht> ich, ich stehe hier nicht gut. Ein Krankenwagen. Three, two, okay, 2-0. Schauen wir mal, wenn wir so ein bisschen einnehmen, was der Kerl denn macht. Wir brauchen ihn ja im Endeffekt. Das ist nur noch abwehren. So. Das ist meiner. Das ist meiner. So, was macht er jetzt? Okay, der will dahin joinen. Boah, der hat der mich getroffen von da? Das gibt's doch gar nicht. gar kein Tor machen. Auch von hier. Was macht er? Der ist noch da. Der ist noch da, ich weiß nicht, was er machen soll. Da in, der Augen, in dem Augenblick musste er eigentlich nach vorne pushen. Der Bot auf Hard. Aber ansonsten von, von den, von den Sch Schussskills her ist der echt gut. Mal nicht meckern. Denken Sie sich. Und jetzt machen wir das 4-0. Da ist er. Da ist er. <lacht> okay, jetzt wird es ein bisschen zu einfach. Aber es ist aus. Oder? Ne, wir noch nicht. Aber bei 4-0 können wir so ein bisschen offensiver ran. Was von Vorteil jetzt. Und jetzt, der ist kaputt. Jetzt machen wir das 5-0. Und dann war dann für ihn. Komm, zieh dran! Yes! <lacht> Three, two, one, go. Okay, noch immer nichts Ende. Okay, okay, okay, da kann ich nicht hin. Okay, aus. Ja, Leute, ich würde sagen, hier machen wir auch jetzt Schluss. Das war jetzt der Trainingsmodus ohne PvP. Ich will davon definitiv noch ein Video machen im PvP-Modus. Mit einem Chris Reality, mit einem Hoshi 82. Ja, wer die beiden noch nicht kennt, Unten in der Beschreibung sind sie, die sind äh, im Kanalbanner und so weiter und so fort. Also ähm, könnte eigentlich nicht verfehlen. Da werden wir definitiv mal ein äh, PvP-Video aufnehmen. Aber also mein erster Eindruck, echt super, also empfehlenswert. Wenn es denn jetzt mal äh, ja, zündet und wir haben mehr Gegner beim Quick-Join, also wenn wir wirklich ja, ohne Verabredung zocken können. Aber das ist das ja, Problem, was wir immer in VR haben. Ne? Wir, wir haben einfach zu wenig Spieler. Aber ähm, ich denke mal, wenn das mal wirklich äh, soweit ist, dass wir genug Spiele haben, man drückt einfach auf Join und äh, ja, hat dann Leute zum Zocken, dann wird es mit Sicherheit äh, gut und interessant. Ja Leute, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat es gefallen, äh, war ja unterhaltenswert für euch und oder unterhaltsam, kann man auch sagen. Ich würde mich natürlich über ein Like freuen, Abo-Button nicht vergessen, äh, Glocke aktivieren, dass ihr immer, immer informiert werdet über neue Videos. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.